Herzlich willkommen zum Digital Marketing Summit 2020. Was ist das genau? Es sind sieben Referentinnen und Referenten für dich da, innerhalb von zwei Sessions pro Tag, eine um 11 Uhr und eine um 18 Uhr, ihre drei besten Tipps, euch weiterzugeben. Aus dem jeweiligen Thema, das ihr entweder in der Beschreibung oder unten auf der Webseite findet, könnt ihr herauslesen, um welche Themen es genau geht. Wir machen das für euch alle kostenlos und zwar deswegen, weil es darum geht, euch in dieser schwierigen Zeit ein bisschen zu unterstützen und jetzt ist eben gerade sehr viel Zeit vorhanden, um seine ganzen Kanäle und so weiter entsprechend zu überarbeiten und das Beste herauszuholen und mit diesen drei Tipps von den Expertinnen und Experten machen wir euch fit in diesem Bereich. Wir machen das, wie gesagt, kostenlos, um eben in dieser Corona-Zeit ein bisschen zu unterstützen. Wir freuen uns auf dich und hoffen natürlich, dass du uns auch weiterempfiehlst und in deinen Social-Media-Kanälen entsprechend teilst. Wir haben nur beschränkt Zugang bzw. beschränkte Teilnehmerzahl. Deswegen so schnell wie möglich registrieren. Und wir freuen uns jetzt auf dich und denk dran, registrieren. Viel Spaß in den Sessions.